Ja, Sidney Corbett, wir freuen uns natürlich besonders, dass du als einer der äh, lokal in der Region aktivsten der neuen Musik beiträgst zur Biennale, die ja auch mit deiner Idee war. Äh, du hast ein Stück über Ernst Bloch geschrieben unter anderem, Utopie und Nähe, also Utopie im Titel ist ja schon ein Verweis auf Ernst Bloch. Äh, wie kam es dazu? Ja, ähm, ich war auch äh, zunächst... Äh, nicht ganz sicher, ob ich dann wirklich Texte finden würde von Blog, die auch für eine Vertonung oder für eine musikalische Darstellung eignen würden. Ich habe ja viel studiert und habe vorher schon viel Blog gelesen. Ich war ja in San Diego, aus Markusen noch lebte und Blog war ja äh, schon ein Thema, obwohl nicht mehr Markusen le lehrte nicht mehr, aber war da und, und insofern war er mir immer ein Begriff. Ähm, die Texte sind sehr kompliziert und teilweise etwas sperrig und deswegen ähm, war die erste Lektur ein bisschen ernüchternd. Aber dann, Fand ich, das war noch auf Englisch? Also Engl Nein, durch. Nee, nee, nee, okay. ähm, das äh, traue ich mir zu. Damals äh, habe ich ihn nicht gelesen, ich wusste nur, wer das war. Ja. Na, nee, das ich habe tatsächlich erst wirklich ihn gelesen. Ähm, äh, vor ein paar Jahren habe ich auch ähm, äh, sein Prinzip Hoffnung gelesen, die drei Bänder. Und äh, daraus habe ich nichts genommen, weil die sind für mich sehr, sehr stark belegt und auch die führen ein bisschen weg von von was ich gefunden habe an den Texten von ihm, sowohl die Frühen als auch die Späten, nämlich äh, diese Suche nach innen ist eine, eine Art von Ausleuchtung der Innenräume und äh, diese Verbindung zwischen seinem tief äh, geglaubten äh, Marxismus auf der einen Seite und dieser Art von atheistischem Mystizismus auf der anderen. Ähm, diese Suche nach einer Art Gottersatz oder einer eine Art von ein Begriff von Gott, der jenseits von Gott selber ist. Irgendwie, dieser, die hat mit Ethik zu tun, aber auch mit Befreiung. Meine Sicht. Und diese, diese, diese Befreiung geht erstmal nach innen. Da muss erstmal der Geist befreit werden von den ganzen Schleiern, fast buddhistisch irgendwie, äh, um dann äh, nach außen zu wirken. Und ähm, das findet man in allen Texten in den Frühen. Ich habe aus ähm, der Geist Utopie die ersten Texte genommen in der ersten Fassung. Um Ende des Ersten Weltkriegs. Das ja, so 1916. Damals ja. mitten im Krieg hat er ja. diese Vorstellung diese, äh, von Utopie geschrieben. Also, ich meine, wenn du überlegt dass so Berg war im Krieg und Franz Marc ist da gestorben. Das so, war eine schreckliche Zeit. Das war und, und was ähm, tut Brock, der äh, schreibt an äh, der Front im Geist Utopie. Also, er hat auch die, die Zeitung um seiner Uniform gehabt in, in den Graben. Und ähm, crazy, ne? Und äh, da ist und, ja schon ein ganzes größeres Kapitel über Musik. Ja, ja, genau. Das, das habe ich auch gelesen. Also ich fand offen gestanden, dass das vieles in ähm, seinen Betrachtung der Musik für mich fff, gar nicht, ähm, über, stimmt nicht über meine Vorstellungsmusik. So, ja. Die Dinge, die er sagt, so diese, diese Wagner-Liebe, okay, mein Gott, ja. Aber auch so manche Dinge, so wie er dann polarisiert und auch, auch äh, wirklich dann äh, kollektive Unterschiede macht und, und ja, und auch, dass, dass, dass dieser diese Fortschrittsgedanke, dass da die alte Musik quasi eine Vorbereitung war für das kommende, ist für mich völlig anhabbar. Mhm. Das, das würde heißen, dass, dass Bergen großer Komponist war, weil ich auskenne. Das ist einfach mhm. idiotisch aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, also die, diese Fortschritts. Ja, ja. der Fortschrittsgedanke in Musik existiert für mich nicht. Ja. Ist einfach nur eine Frage von, welche Fragen sind in einer bestimmten Zeit aktuell und wie beantwortet die. Aber die, die, das ist kein qualitativer Unterschied. Ähm, jedenfalls dann, ähm, was ich, was mir auch gefallen ist, ist immer dieses. Gespräch mit sich selbst, wir hören nur uns selber, uh, wir, uh, es wird bald uh, dunkel, diese ganze uh, Suche nach, nach diesen inneren Räumen, die, und das, das, das daraus um, entstand mit die Idee einer um, Polyphone-Ich-Monolog, mhm. um, das erschien mir einen gangbaren Weg für die Musik ja. auch. Oder? Es gibt ja noch, also als besonderes Ich vielleicht, ich weiß nicht, wie die Solo-Geige, die, Solo -Geige, die ja. integriert ist, also wie so genau. eine... Äh, noch intensivere Stimme. Ja, die, die, ist, die ist auch eine Art Begleiterin, eine, eine Kommentatorin und teilweise auch eine Verführerin, die auch ähm, äh, über dem schwebt sozusagen. Ein bisschen so ein Geist, der nach, von oben herabguckt auf, auf dem strebenden Mensch sozusagen und auch äh, teilweise auch, auch in meiner Forschung eine Art ähm, Oase ist. Teilweise auch keine Kindheitsgeschichte. Es gibt so eine, ein paar ganz kindische Stellen für die Geige, die auch. Ähm, und auch der Schluss, die, diese, diese vertäumte Leonardo, die auch ein bisschen, meine Frau hat sie wie einen ein, ein beschrifteten Kindergeburtstag beschrieben. Also das ist ähm, äh, diese völlig andere Welt. Aber die, die, ähm, ich glaube, da tatsächlich auch eine... eine Block hat eine, eine etwas merkwürdige Kindheit. Und, und ich, ich glaube, dass ein Teil von seinem Traum war, ähm, eine nie wirklich gelebte Kindheit zu vorstellen. Mhm. Also das hat mir, hat mich, da ich selber drei Kinder hatte, hat mir sehr... Ähm, Gerührt, diese, diese Verbindung, die er sucht, war so eine Kindheit, die es nicht gab, sozusagen. Und ja. das fand ich auch in den Texten, auch in den philosophischen Texten, auch erkennbar. Dadurch entstand eben diese, diese Art von Dramaturgie für das Bild. Und es gibt ja noch andere Textebenen aus dem Buch Hiob ja. und von Leonardo. Ja. Das, kommen die als Zitate schon bei Bloch vor oder hast du die selber? Ah, so nicht das, das, diese Hiob-Zitat ähm, habe ich auf meinem Schreibtisch seit Jahren. Aber als wir dann ähm, angefangen haben, das Werk zu schreiben, dann dachte ich ja da, genau hier in, in, in der, ähm, im dritten Satz, Ortungen, wo, wo auch der, der Ort äh, quasi beschrieben wird in dem Stück. Da dachte ich, obwohl es die Urquelle des Lichtes wo äh, wo wohnt das Finsternis. Auf Hebräisch, dass das Unwahrblock auch, auch mit seinem eigenen Judentum sehr harte und hat also ja. ein sehr komplexes, uh, prob uh, teilweise problematisches Verhältnis zu Judentum. dachte ich auch, dass das auch passt ja. uh, in, in, in diese etwas. Un uh, was ich liebe an Block, ist, es ist, ist nie glatt. Es ist, ist, äh, das, deswegen habe ich am Ende des ersten Satzes äh, den Satz reingeführt: äh, wer, äh, wer leben will, muss sich nicht belügen. Mhm. Uh, das, das, das ist immer diesen Zweifel, immer diese Art von Selbst. Äh, Zerfleischung. Es ist ein sehr großen Teil von Bloch. Und ähm, ja, und hier äh, ja, auch, auch die, die, die Geschichte von Hier. Es gibt man, ja, ich bin kein Theologe, aber man, man, äh, man kann durchaus ein Licht werfen auf die Hier-Geschichte und auch äh, Blochs Lebensgeschichte. Und da, ja. da findet man was. Ja, ja. Und dann Leonardo, das, das ist auch so, dass, dass er hat dieses wunderbare Buch geschrieben über Avicenna, der große Gelehrte Nordafrikas aus dem Mittelalter. Ja. Und äh, vor äh, am Anfang von diesem Buch. Um, hatte diesen Zitat von Leonardo. Um, bei einem, äh, also du hast nicht nur die Hauptwerke vom Bloch gelesen, sondern mehr. Oder? Ja, ja, ich habe viel mehr. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ich, ich, ich bin auch so äh, erstens äh, eine lesewarte von aus und, und wie du, wir kennen ja lang. Also, ich, ähm, also wenn ich sowas mache, dann, dann brauche ich diese Gündigkeit. Ich ja. muss auch wissen, was ich tue. So, ne? ja. Ja. Also Leonardo ist auch mit drin und äh, Hiob ist, wird auf Hebräisch gesungen? Ja, genau. genau, genau. Der Teil irgendwie, das das muss irgendwie sein, wenn, wenn, wenn Hiob dann auf Hebräisch. Aber ja. auch die Farbe ist auch schön. Und dann auch gesprochen auf Deutsch, dass man das auch verfolgen kann oder auch gesungen. Und wir haben noch eine Ried, die ist Israeli. Und es hat auch irgendwie eine, eine, eine... Hebräisch ist in gewisser Weise auch in der Heimat. Ja. eine Heimat. Eine vielleicht auch ähnlich wie die Kindheit vielleicht verloren oder komplex besetzte, aber dennoch noch eine Heimat. Ja. Also zum Beispiel Kafka sogar hat, ja, ja. He wollte Hebräisch lernen. Ja, natürlich. Ja. Übungshefte voll. Ja. Also Es sind, glaube ich, noch, damit die Leute sich nicht, nicht denken, sie hätten sich verhört, es kommen noch Nebeninstrumente bei den Sängern, nämlich Triangle. Ja. Genau, es gibt einen Triangle, der auch so einfach so eine Art Schwingung bringt. Eigentlich sehe ich die Triangle aus einer Art Harmonie. Das ist ein, ein Harmonieinstrument. Es, es gibt auch diese verschiedenen Spektren. Und das, ich fand es auch wichtig, weil dieses a Cappella ich weiß auch ein bisschen Farbe reinbringen und ähm, Triangle ist auch kein, ich meine, was einem Sänger zumutbar ist, so, weil die haben, die sind schwer, die müssen sich konzentrieren, aber das, das dachte ich, das so. Und dann eben am Schluss kommt auch noch äh, zwei Mundharmonikas und ähm, ein äh, einer pfeift. Ja. Äh, genau, und dann auch äh, ein, ein Sänger macht einfach mit dem Mund äh, ein K-Geräusch, so ein Schlagzeuggeräusch. Ja. Das muss jeder Hörer selber merken an der Stelle, aber wir, sind, wir haben jetzt schon mal darauf aufmerksam gemacht. Ja. Wann es kommt, ist eine andere Frage. Ja, ja, genau. Also, das, ähm, das hören wir dann, äh, wenn wir dann äh, das Video hören. Ja, es wird spannend. Wir hoffen natürlich, das auch noch mal mit viel Publikum aufzuführen. Ja, also, das ich hoffe ja, das ja. Alle, nur ich auch Ich würde es wahnsinnig freuen, wenn, wenn wir das machen können live, weil man selbst hier heute diese wo zehn Seelen da dran oder so, ja. war es trotzdem so schön, also wirklich dann diese Kontakt zu den Menschen. Naja. ja. ja. Hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Ja, das hoffe ich auch und, sehr, ja, natürlich. Aber das, an der Musik soll es nicht scheitern. die nee, ist fertig. Ja, die ist ja. fertig und das Stück liegt vor und auch ist einstudiert. Und das Tolle an, an einer zweiten Aufführung ist, dass wenn, wenn man dazukommt, nach, nach einer Weile, wenn es auch ein bisschen gesetzt hat, dann sind die Proben ganz anders. Ja. Ja, und das, darauf freue ich mich. Ja. Und es ist das erste Stück jetzt, was für die erste Biennale ja. für neue Musik in der Metropolregion fertig ist. Aufgeführt. Ja, das ist eine große Freude und eine Ehre für mich. Und wie du weißt, Marc, wir haben ja jahrelang, seit, weiß nicht, vier Jahren, versucht, diese, diese Traum von einer Biennale für unsere Region zu, zu schaffen. Und wir haben es auch geschafft. Und dann auch kommt jetzt, im letzten Moment noch. Und dann kommt irgendwie die Pest. Ja, und irgendwie. Eine noch größere Sache. Ja. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne, Marc. Und wir freuen uns auf das Stück, was jetzt zu hören sein wird. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für das Zuschauen. Danke. Danke.